Wie funktioniert die Arbeit in RStudio? Das möchte ich hier anhand eines ganz einfachen Beispiels zeigen. Wenn Sie RStudio gestartet haben, sieht es so aus und Sie können hier in der Konsole auf der linken Seite direkt erste Befehle eingeben. Besser ist es allerdings mit einem Skript zu arbeiten und dafür geht man hier oben auf File, New File, Script und dann öffnet sich direkt hier oben links ein R-Skript. Dort kann man jetzt direkt Befehle eingeben. Und Jetzt beginne ich mal direkt mit einer ersten kleinen Analyse. Und dafür öffnen wir zunächst mal einen Datensatz. Dafür gebe ich ein Data. So möchte ich diesen Datensatz dann gleich nennen. Schreibe ich ergibt sich aus mit diesem Pfeil und dann wähle ich den Datensatz Orange aus. Das ist einer von diesen Beispieldatensätzen. Wenn ich das Ganze ausführen möchte, markiere ich diese Zeile, zum Beispiel indem ich hier auf die Zeilennummer klicke und führe das aus, indem ich hier oben auf Run gehe. Wir sehen, der Befehl wird sofort ausgeführt und ich sehe hier oben auf der rechten Seite, dass jetzt ein Datensatz mit dem Namen Data in, meinem, in meiner Arbeitsumgebung hier enthalten ist und kann da auch draufklicken und mir diesen Datensatz hier anschauen. Dann sehe ich, der enthält hier drei Variablen und Wir wollen jetzt mal für eine der Variablen, nämlich diese age variable einfach mal einen Mittelwert berechnen, um uns mal anzuschauen, wie eine erste kleine Analyse aussehen könnte. Dafür verwendet man den Befehl mean. Und dann ganz wichtig, kann man jetzt in Klammern angeben, für welche Variable man den Mittelwert berechnen möchte. Man muss dafür aber erstmal nochmal sagen, um welchen Datensatz handelt es sich denn. In diesem Fall hier also dieses DataFrame mit dem Namen data. Und dann kann ich das Dollarzeichen verwenden und dann kann ich direkt die Variable auswählen. Es wird mir hier direkt angeboten, nämlich Age. Drücke auf Enter und dann wird es hier direkt eingefügt. Auch diesen Befehl markiere ich und führe ihn aus und bekomme dann hier unten direkt das Ergebnis angezeigt. Der Durchschnittswert liegt hier bei 922. So. Und wenn Sie dann das Skript am Ende abspeichern wollen, um diese Analysen später fortführen und ergänzen zu können, gehen Sie hier oben auf File und dann save as und können dann das Skript unter einem Namen für sich abspeichern. Soweit als erste kleine Einführung zur Nutzung von AR Studio.